So, wir waren stehen geblieben beim Transfer und es gibt natürlich ein ganz prominentes Konzept was den Transfer von verschiedenen Fähigkeiten ganz stark betont und das ist das Konzept der koordinativen Fähigkeiten und zu diesen koordinativen Fähigkeiten möchte ich jetzt kommen. Ähm und zwar erstmal in Abgrenzung zu den konditionellen Fähigkeiten, die ihr schon alle in der Trainingswissenschaft kennengelernt habt. Die konditionellen Fähigkeiten sind Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Schnelligkeit. Und die Transferannahmen, die dahinter stehen, kann man natürlich wieder mit der Theorie der identischen Elemente, die ich euch schon vor zwei Stunden vorgestellt habe, begründen. Wenn man zum Beispiel einen Skitourengeher nimmt, der während der Sommerpause laufen geht, dann hofft er auf einen positiven, retroaktiven Transfer, nämlich, dass dieses Laufen gehen tatsächlich auch einen positiven Einfluss auf seine Skitourengehtätigkeit hat. Ähm, das identische Element in diesem Zusammenhang wäre der Prozess der Energiebereitstellung ähm, und die kann man auch mit Ausdauer bezeichnen und die Ausdauer, die beim Laufen erworben wird, soll dann eben auch beim Skitourengehen helfen und so transferieren. Bei den konditionellen Fähigkeiten ist es relativ klar und relativ eindeutig, dass es da einen Transfer gibt zwischen verschiedenen sportlichen Techniken. Die Frage ist die, gibt es das auch? Im Bereich der Koordination. Und damit sind wir dann jetzt bei den koordinativen Fähigkeiten angelangt. Ähm, das Problem dabei ist, dass eine empirische Herangehensweise zur Identifizierung von koordinativen Fähigkeiten bislang noch kein zufriedenstellendes Ergebnis brachte. Man hat also versucht, koordinative Fähigkeiten zu finden, das heißt also Aufgaben ähm, zu finden, in denen die gleiche koordinative Fähigkeit wirkt und wo dann eben ein Transfer feststellbar sein müsste. Und je nach Autoren und Autorinnen, die das gemacht haben, ist das so, dass ganz unterschiedliche koordinative Fähigkeiten dabei rausgekommen sind und auch eine ganz unterschiedliche Anzahl von koordinativen Fähigkeiten, die es gibt. Das war insgesamt dann wenig befriedigend. In der Sportpraxis, in der deutschen Sportpraxis, hat sich vor allem ein Konzept der Strukturierung der koordinativen Fähigkeiten durchgesetzt und das ist das Konzept der koordinativen Fähigkeiten von Hirz und von Blume, zwei Wissenschaftler, die in der damaligen DDR ähm, führende Motorikforscher waren. Und diese koordinativen Fähigkeiten, das sind die Gleichgewichtsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Rhythmisierungsfähigkeit und Orientierungsfähigkeit, das waren die ursprünglich zunächst von Hirtz aufgeführten Fähigkeiten und Blume hat das dann noch ergänzt um die Kopplungsfähigkeit und die Umstellungsfähigkeit. Und damit man sich das Ganze leicht merken kann, kann man das so ein bisschen umsortieren und dann hat man den sogenannten Dorfkrug da stehen, in dem die Anfangsbuchstaben der jeweiligen Fähigkeiten ergänzt um das F das Wort Dorfkrug bilden, eine willkommene Eselsbrücke für alle die, die das lernen müssen. Ich gehe jetzt auf die einzelnen Fähigkeiten nochmal genau ein.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 Orientierungsfähigkeit ist die Fähigkeit zur Bestimmung und zieladäquaten Veränderung der Lage und Bewegung des Körpers im Raum und Zeit bezogen auf ein definiertes Aktionsfeld oder sich ein bewegendes Objekt. Also zur Orientierungsfähigkeit gehört natürlich, wie wir das in diesem Bild sehen, die Orientierung im Raum, im Gelände, aber zum Beispiel benötigt der Fußball-Torhüter auch eine hohe Orientierungsfähigkeit, um abschätzen zu können, ob ein Ball, der auf ihn zufliegt, er wohl neben oder eher in das Tor gehen wird. Das heißt, obwohl er mit dem Rücken zum Tor steht, muss er immer so eine gewisse Orientierung haben, wo denn das Tor sich befindet oder die Volleyballspielerin, wenn sie im Feld steht und einen Ball annehmen möchte, muss auch gut abschätzen können, wo sich denn die Grundlinie hinter ihr befindet, um einschätzen zu können, ob der Aufschlag, den sie annahmen will, annehmen will, wohl ins Aus geht oder drin ist. Die Rhythmisierungsfähigkeit ist eine Fähigkeit, einen von außen vorliegenden Rhythmus zu erfassen und zu reproduzieren, sowie den verinnerlichten, zur eigenen Vorstellung existierenden Rhythmus einer Bewegung zu realisieren. Also zum einen kann man Rhythmen von außen aufnehmen, die typischerweise ähm, durch Musik dann eingespielt werden, man kann aber auch, wie zum Beispiel beim Skifahren, einen bestimmten Rhythmus, den man bei den S-Kurven hat, möglichst aufrechterhalten und dadurch so eine flüssige, harmonische Bewegung hinkriegen. Die Reaktionsfähigkeit, das ist im Prinzip spricht die für sich selbst, die Fähigkeit zur Schnellen, Einleitung und Ausführung zweckmäßiger motorischer Aktionen auf mehr oder weniger komplizierte Signale. Da brauche ich glaube ich nicht viel zu, zu erläutern und auch die Gleichgewichtsfähigkeit ist irgendwie klar, die Fähigkeit, den gesamten Körper im Gleichgewichtszustand zu halten oder während und nach umfangreichen Körperverlagerungen diesen Zustand beizubehalten bzw. wiederherzustellen. Ein bisschen komplizierter ist die Kopplungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit Teilkörperbewegungen untereinander und in Beziehung zu der auf ein bestimmtes Handlungsziel gerichteten Ganzkörperbewegung räumlich, zeitlich und dynamisch zweckmäßig aufeinander abzustimmen. Das heißt also, die Bewegungen der einzelnen Teilsegmente müssen miteinander gekoppelt werden und diese Fähigkeit, das zu tun, wird dann Kopplungsfähigkeit genannt. Und zu guter Letzt noch die Umstellungsfähigkeit, das ist die Fähigkeit während des Handlungsvollzugs auf der Grundlage wahrgenommener oder vorauszusehender Situationsveränderungen das Handlungsprogramm den neuen Gegebenheiten anzupassen und es durch ein situationsadäquateres zu ersetzen. Hier ist mein Lieblingsbeispiel, wenn man beim Tennis ähm, einen Return oder einen Ball zurückspielen möchte und man hat sich schon vorbereitet, um den Ball zu retournieren und dann geht er aber ins Netz und nimmt einen ganz anderen Flugverlauf. Da muss man sich schnell umstellen, um dann den Ball zurückzuspielen. Genauso beim Tischtennis. Das sind so, die, so typische Beispiele fürs Umstellen. Oder hier, wie ihr im Bild seht, beim Fechten, wenn man merkt, oh, das war doch eine Finte, dann muss man sich schnell umstellen und darauf reagieren. So, diese ähm, Fähigkeiten, dieses Fähigkeitenkonzept ist erheblich in die wissenschaftliche Kritik gekommen. Ähm, zum einen, weil man nicht so genau weiß, ist das denn ein, eigentlich eine abschließende Aufzählung der koordinativen Fähigkeiten oder gibt es noch mehrere, die da vielleicht eine Rolle spielen? Und ähm, ins Gespräch kommt dann zum Beispiel die Antizipationsfähigkeit oder sowas wie ein Ballgefühl. Das sind alles so Dinge, die vielleicht ja doch Transfer haben könnten. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Fußball ganz gut umgehen kann, dann könnte es ja sein, dass ich auch mit einem Handball und einem Tischtennisball irgendwie besser weiß, was der tun wird, als wenn ich das nicht getan habe. Und dann wäre dieses Ballgefühl auch so wie eine koordinative Fähigkeit. Oder halt so wie eine Antizipationsfähigkeit, dass ich die Fähigkeit habe, in verschiedenen Sportarten, in verschiedenen sportlichen Techniken dann tatsächlich ähm, vorherzusehen, was passieren wird. Und die zweite Kritik ähm, ist die, ob diese ähm, Fähigkeiten wohl tatsächlich übergreifend transferiert werden können zwischen verschiedenen Techniken. Also zum Beispiel an der Umstellungsfähigkeit ähm, ist es tatsächlich so, dass wenn ich im Tischtennis gelernt habe, dass ich mich schnell umstellen kann, wenn ein Netzroller kommt, ähm, ist das dann auch, hilft mir das dann auch im Fechten weiter. Und da habe ich große Zweifel, dass das tatsächlich passiert. Also gerade bei der Umstellung würde ich jetzt denken, dass das sehr spezifisch für einzelne Sportarten ist und das mir also gar nichts hilft, wenn ich im Tischtennis schnell um mich umstellen kann. Das hilft mir überhaupt nichts beim Fechten, ähm, wäre, meine, äh, wäre meine Vermutung. Ähm, wie gesagt, empirisch ist das relativ schwierig ähm, zu untersuchen. Ähm, Kopplungsfähigkeit ist auch so ein Ding, wo ich, das ich problematisch finde. Also wenn man beim Hochsprung seine Gliedmassen gut koppeln kann, warum sollte einem das dann helfen, beim Kugelstoßen oder beim Wasserspringen die Bewegungen gut zu koppeln? Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich.